Schon zwei Monate bevor die meisten Menschen überhaupt an Weihnachten denken, sind wir von der Kinderhilfe Litauen zusammen mit unzähligen freiwilligen Helfern mit den Vorbereitungen für die diesjährige Weihnachtsfahrt beschäftigt. 18 Kindergärten, Schulen und private Einrichtungen fahren wir an. Die Kinder im Schrobenhausener Land hatten sich richtig ins Zeug gelegt. Mehr als 1000 liebevoll gepackte Weihnachtstüten können wir entgegennehmen. Also so ein Weihnachtspäckchen, was den Kindern am meisten Freude bereitet, enthält natürlich was Süßes. Ähm, was zum Malen, was zum Spielen, so Schulartikel, Stifte, Buntstifte, Radiergummis kommen auch immer ganz toll an. Und das ist so der richtige Mix. Wir schaffen es mit viel Spaß, tatkräftiger Unterstützung der vielen Helferinnen und Helfer, und dem nötigen Einfallsreichtum, den 40-Tonner bis auf den letzten Zentimeter zu füllen. Kindernahrung, Medizinprodukte, Fahrräder und viele weitere Hilfsgüter, so sieht unsere Packliste aus. Am 26. November starten Lkw und VW-Bus schließlich zur großen Weihnachtsfahrt nach Litauen. Nach einer kurzen Nacht in Polen erreichen wir am Sonntag unsere erste Station, die Schule in Czelswa. Dort werden wir schon sehnsüchtig erwartet. Mit der Unterstützung von Schülern, Lehrern und dem Hausmeister sind unsere Geschenke im Handumdrehen ausgeladen. Zusammen mit Direktorin Lina und Deutschlehrerin Christina drehen wir eine Runde durch die Schule und die Außenanlagen. Mit der Hilfe von der Kinderhilfe Litauen haben wir in der Schule ganz viele schöne Dinge gemacht. Wir haben unseren Fußboden im Sportsaal renoviert viele Lehrmittel für die Stundenunterricht gekauft, wir haben Sachen für Turnen, für Gymnastik, für Informatik gekauft und in diesem Herbst haben wir einen neuen Spielplatz für die Kinder eingerichtet. Die neueste Anschaffung der Kinderhilfe, dieses Klettergerüst, kommt bei den Kids super an und wird auch von den Kindern aus der Nachbarschaft regelmäßig und mit viel Spaß genutzt. Schließend genießen wir die liebevoll vorbereitete Weihnachtsfeier der Kinder und Lehrer unter der Leitung von Musiklehrer Bronius. Wir freuen uns und sagen, dass es sehr schwer zu zählen, wie viele Träume in Erfüllung gegangen sind. Dann ist es endlich soweit und wir dürfen die Weihnachtstüten an die rund 100 Schüler aus Chelswa verteilen. Zum Schluss möchte ich für alle Leute, die in Schrobenhausen wohnen, danke schon sagen für die Spenden, für, die, für das, was sie für uns machen. Frau ever Klingenberg. Einen herzlichen Dank an alle Mitglieder der Organisation Kinderhilfe Litauen für... Den Abend verbringen wir im Gemeindehaus Naujena, das nach einem Brand wieder neu aufgebaut wurde. Es ist eine große Freude zu sehen, dass unsere Spenden hier genau am richtigen Platz sind. Die Reise führt uns anschließend zur nächsten Station. Die Sonderschule in Kaunas wartet auf uns. Hier leben knapp 200 körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche. Die Teenagerinnen, die 15-jährige Eiste, wartet schon seit dem Sommer sehnsüchtig auf uns. Am Fenster hatte sie Ausschau nach dem Nikolaus aus Deutschland gehalten. Jetzt überreicht sie Eva, eine wunderbare, selbstgestaltete Weihnachtskarte. Seit über 20 Jahren versuchen wir von der Kinderhilfe Litauen bereits, die Lebensumstände in der Sonderschule zu verbessern. An vielen Stellen ist uns dies bereits gelungen. So können die Kinder und Jugendlichen mittlerweile einen neuen Spielplatz im Innenhof nutzen oder sich in Nähe- und Werkräumen kreativ betätigen. Seit Monaten schon laufen in Kaunas die Vorbereitungen zur Weihnachtsfeier. Da wurden Kleider aus Stoffspenden der letzten Jahre genäht oder Tänze und Lieder einstudiert. Voller Eifer und mit viel Begeisterung präsentieren uns die Kinder zum Tag der Freunde die Ergebnisse. Anschließend folgt der Teil, auf den alle schon sehnlichst gewartet haben, das Geschenke verteilen. Glückliche Kinder und Jugendliche in Kaunas. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Am 30. November erreichen wir die Hafenstadt Klaipeda. Hier beginnt der Nikolaus seine Tour im Kindergarten Radastele. Während die Kleinsten beim Mittagsschlaf Kraft für die Bescherung tanken, sind wir schon fleißig. Wir bilden eine Kette, um die vielen Paletten mit Kindernahrung möglichst schnell und trocken ins Haus zu bringen. Unterdessen steigt die Aufregung, die Kinder können es kaum noch erwarten. Wir waren auf Weihnachten, auf Nikolaus, auf, auf, auf Geschenke. Was du warst Gerda. Gerda. Wie klebt auch mein 5. Sag fünf. Fünf. wie du Das ja, die Kinder wissen, dass heute ist fest und kommt hier alte, gute Freunde aus Deutschland mit Nikolaus. Und wir haben hier Rogile, die sind fünf Jahre alt und wir haben Cornelius, er ist schon sechs Jahre alt. Der Nikolaus wird lauthals begrüßt und besungen. ein bisschen Rock'n'Roll kommt zum Einsatz. Nach Renatas Gesangseinlage auf Deutsch hat das Warten ein Ende. Knapp 200 Kinder fiebern ihren Tüten entgegen. Der Inhalt wird natürlich genau unter die Lupe genommen und stolz den Eltern präsentiert. ist really <lacht> those small smiles, uh, with the gifts, with the big bags and uh, they're checking what kind of gifts they received look at my gift uh, uh. and uh, my son Gabrielus, he said that uh, look daddy, uh, Nikolaus Comte, uh came with this car, <laughs> but why this car is ambulance car? Um, this car with red cross, those people Are like a sign of uh, Christmas a of in Glipa. So uh, at least in this kindergarten, rather still, at least for those small children and um, for oh. their parents. So thank you, thank, thank you. you. <laughs> Am nächsten Tag erfreuen wir die älteren Bewohner Kleipedas. Neun Paletten Inkontinenzprodukte, also Windeln, haben wir aus Deutschland mitgebracht. Die Freude darüber ist groß und die Kartons leeren sich blitzschnell. Direkt neben dem Seniorenheim liegt das Kinderkrankenhaus. Zusammen mit Direktorin Claudia machen wir uns auf den Weg, kleinen Patienten den Aufenthalt zur Weihnachtszeit zu verschönern. Dort treffen wir auf Aurelia, ein fünfjähriges Mädchen aus dem Waisenhaus, das wir noch vom letzten Jahr kennen. Ehrfürchtig räumt Aurelia ihre Tüte aus und betrachtet ihre neuen Schätze. Mit einem Ata, das bedeutet Tschüss, verabschieden wir uns aus der Kinderklinik. Durch den Wald, ganz in der Nähe des Meeres gelegen, geht es zur letzten Station unserer Weihnachtsfahrt, dem Waisenhaus von Kleipeda. Hier leben derzeit rund 60 Babys und Kleinkinder, die meisten von ihnen sind krank und auf teure Medikamente angewiesen. Das Haus ist liebevoll und bunt eingerichtet. Auf den ersten Blick erkennt man hier eigentlich keine große Not. Doch was nun folgt, ist überraschend. Bereits im ersten Raum stürzen sich die Kinder auf Nicoletta, Eva und ihre Tüte, die eigentlich für später gedacht war. Die dreijährigen Kinder freuen sich hier über mobiles und Babyspielzeug, noch bevor wir dazu kommen, ihre eigentlichen Geschenke auszupacken. Großes Staunen und ungläubige Blicke über eine eigene Tafel Schokolade, Prinzessinnenkrone oder ein Plastikstethoskop. Berührende Momente, wir nehmen uns Zeit, damit die Kinder ihre vielen Geschenke bewundern und ausprobieren können. Am Schluss können wir uns nur sehr schwer trennen, auch den Kindern fällt der Abschied nicht leicht, hier wünscht sich jeder, dass wir bald wiederkommen. Jetzt geht es aber erstmal auf die 1500 Kilometer lange Heimreise. Pünktlich zum Abschied bekommen wir das baltische Wetter so richtig zu spüren. Ein Glück, dass wir mit der Fähre von Klaipeda bis nach Kiel fahren dürfen. Am 5. Dezember sind wir wieder zurück im Schrobenhausener Land. Mitgebracht haben wir viele wundervolle Erinnerungen an eine erfolgreiche und äußerst wichtige Spendenfahrt. Liebe Kinder aus dem Schrobenhausener Land, liebe Eltern, Lehrer, Unterstützer, ich kann gar nicht alle aufzählen. Aber ich sage euch ein riesengroßes Bay das heißt Danke. Nur durch euch haben wir es geschafft, diesen Transport wieder auf die Beine zu stellen und so viel Freude nach Litauen zu bringen. Vielen, vielen Dank. Schöne Weihnachten. Schildu Kaleto. Danke. Schöne Weihnachten. Oh